Ich euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen weiteren Diablo-Trick wie letzte Woche, vorletzte Woche und vorvorletzte Woche. Und ihr braucht heute dazu einen Freilauf-Diablo, also ein Diablo mit einer Freilaufrolle. Also dieses hier, ich habe euch dazu schon mal ein Video gemacht, was die Unterschiede sind zwischen einem Diablo mit Freilaufrolle und einem ohne Freilaufrolle. Ich werde das ganze Video rechts oben verlinken. Und wieso braucht ihr es mit Freilaufrolle? Also, ob man nicht unbedingt eins, aber es ist sehr viel einfacher mit einer freilaufrolle, vor allem für Anfänger und es sieht einfach auch besser aus. Wie sieht der Trick also aus, wenn man den kann? Wie ihr schon gesehen habt, das Diabolo wird auf dem Stab balanciert sozusagen. Und es dreht sich weiter. Wie funktioniert der Trick? Man benötigt ihr erstmal viel Speed, also eine große Geschwindigkeit. Wie man die auf den besten aufbaut, habe ich euch auch in einem Video gezeigt. Wenn ihr das noch nicht kennt, werde ich es euch links oben verlinken. Und wenn ihr den Speed habt, dann haltet ihr beide Stäbe ungefähr auf gleicher Höhe. Als Rechtsänder würde ich euch wieder empfehlen, den rechten, den rechten Arm zuerst zu nehmen und als Linksänder den linken Arm. Ich bin Rechtshänder, also mache ich mit dem linken Stecken zuerst. Ihr werft das Diabolo ein bisschen hoch, dann fangt es auf dem Stecken auf. Da müsst ihr schauen, dass der Stecken relativ gerade gehalten wird, sonst geht es nach vorne oder nach hinten. Wenn ihr ab, werft es wieder ein bisschen hoch und fangt es dann in der Schnur auf. Ich werde das Ganze jetzt in meinem Zeitlupe einblenden. Ich hat euch das Video gefallen, wenn ja, gebt gerne eine positive Bewertung und dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.